Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Roblox Bad Wars in der wunderschönen Winterwelt. Es gibt einen neuen Spielmodus und zwar 100 Spieler Royal. Ich glaube, der Modus wird mir nicht gefallen, aber ich trete jetzt einfach mal einer Warteschlange bei. Der Grund, warum ich so große Teams in Bad Wars eigentlich nicht mag, ist, weil ich es unangenehm finde, dann an den ähm, Droppern zu farben oder den Sammlern oder wie auch immer diese Generator heißen. Weil am Team Generator steht immer mindestens eine Person und das gefällt mir nicht. Ich bin lieber jemand, der einmal schnell, wenn er was braucht, hinläuft, sich dann einen guten Stack abholt und dann wieder weggeht. Aber wenn die immer besetzt sind, ja, gefällt es mir nicht wirklich. Wir schauen jetzt erstmal rein, wie das hier gelöst wurde. Ich bin sehr gespannt. Die Runde geht gleich los und lädt auch ziemlich lang. Okay, es sind auch 100 Spiele. Obwohl, sind. wie groß sind denn die Teams? Wie groß ist mein Team? Wo ist mein Team? <lacht> Wo ist mein Team? Da, ich bin Team Gelb. Oh, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute in unserem Team. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber Ui, die Map ist groß. Das ist eine große Map. Oh, dann gucken wir einfach mal, was draus wird. Voice Chat ist auf jeden Fall nicht an. Weil in Roblox ist Voice Chat nur erlaubt in Spielen bis zu 30 Spieler. M mehr Spieler können in einem Server nicht sein, sonst funktioniert das nicht. Und bei 100 Spielern ist natürlich Voice Chat einfach aus. Na gut, die Runde startet in 7 Min äh, Sekunden. Das erste, was ich mache, ist zum Dropper-Rennen. Und dann schauen wir mal, wie wir zurechtkommen. Und es ist tatsächlich nur ein Dropper. Und wir sind nur noch zu dreht, haben die anderen beiden... Die anderen haben verlassen. Was soll Ah, nee. Du... Augenblick. Yellow, Charlie. Wir sind richtig viele in Team Yellow. Hä, wie kann ich mir das vorstellen, dass wir hier zu dritt sind? Ja, Team Yellow mehrere Betten. Eins, zwei... Haben wir drei Betten? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben wirklich... Also, jedes Team hat mehrere Betten. Da hinten will der rüberkommen. Nee. Der hat Stress von dort. Wir haben keinen Stress bei unserer Insel hier. Okay. Das ist interessant. So, dann gucken wir einfach mal. Ich kaufe mir jetzt erstes ein paar Blöcke. Oh Gott, das hat gerade bei mir geleckt und deswegen habe ich mehr gekauft, als ich wollte. Ich komme auch mit der Steuerung gar nicht mehr klar. So, ich mache so, so ein kleines fake bed hier. Ich baue das so ein, als wäre das Bett in Wirklichkeit woanders. Ich hoffe, die Leute fallen drauf rein. Wäre auf jeden Fall ziemlich lustig, wenn darauf die Leute reinfallen würden. Und dann an einer falschen Stelle abbauen. Ah ja, aber während meine Homies hier äh, kämpfen. Ja? Wolltest du gerade. Okay. Während meine Homies kämpfen, hole ich mir schon mal ein besseres Schwert. Okay, die haben sowieso keine Chance. Ich farm jetzt einfach ein bisschen. Ich farm jetzt einfach ein bisschen. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Bett nicht fällt. Das ist meine Aufgabe für heute. Nein, <lacht> ich bin gefallen. Ich hätte vielleicht auf den Boden unter mir gucken sollen. Wie dumm bin ich denn? Okay, ich komme zurecht. Ich komme zurecht. Einfach weiterfahren. Und jetzt kann ich mir ein besseres Schwert holen. Aber eigentlich will ich ja bessere Rüstung haben. Aber um auf die Rüstung zu sparen, muss ich so lange warten. Ich habe einfach keine Lust, so lange zu warten. Naja, wir müssen es wohl machen. Wir können ja auch einmal hier in diese Chest... In diese Chest gucken. Wir können einmal in diese Chest gucken. Okay, die sind gerade runtergefallen. Also nicht mein Problem. Da kommt niemand. Da kommen vielleicht Leute... Ach, das ist doch eigentlich ganz entspannt, zwei Mates zu haben, die an der Front kämpfen. Während ich der bin, der hier hinten farmt. Okay, jetzt erstmal eine neue Rüstung holen. Jetzt Als es noch ein paar Blöcke. Und dann gehe ich einfach mal angreifen. Okay, los geht's. Nein! Ah, warum habe ich Blöcke auf drei? Ich habe auf die Eins geklickt. Ich bin zu blöd, Leute. Hallo? Was hat mein Mate gemacht? Ich spawne und sehe einfach das. Aber meine Falle hat funktioniert. Meine Falle hat funktioniert. Sie haben einfach an der falschen Stelle abgebaut. Glaube ich. Okay, okay. Jetzt einfach hier wieder zubauen. Und es hat einfach funktioniert. Weil ich hier die Mitte gemacht habe. Haben die wirklich gedacht, dass hier auch das Bett drunter ist? Oh mein Gott, das kann so, so von Vorteil sein. Okay, okay. Jetzt kommt da wieder jemand. Ah, das ist wieder ein Mate. Alles cool. Ich hole mir ein besseres Schwert. Damit ich auch besser verteidigen kann. Und baue das hier weiter zu. Okay, sehr gut. Das gefällt mir eigentlich. Wir haben zwar keine Chance zu gewinnen, aber... Wir verteidigen uns ganz gut. Oh, ich bin so froh, dass diese Strategie funktioniert hat. Also, wenn ihr nicht wollt, dass euer Bett so schnell abgebaut wird, baut diesen Haufen hier ein bisschen schief. Dann bauen sich die Leute nämlich an der falschen Seite rein. Ja, jetzt bist du weg. Wenn es sei denn, du bist schneller als ich. Was baut ihr denn... Was haben die gerade gebaut? Hä? Ich hab das gar nicht verstanden. Komm ran. Komm ran. Ich mach dich fertig, Cowboy. Warum ist er schneller als ich? Okay, er war, er war auch stärker als ich. Er hatte ja auch eine bessere Rüstung und ein besseres Schwert. Aber ein Versuch war es wert, würde ich sagen. Das ist, ist das einer von uns. Ja, das ist wieder einer von uns. Man sieht die Namen nie. Was soll das? Das muss Bedworst wirklich fixen. Ich stehe da und denke... Ugh. Hallo? Ist das, ist das ein Gegner? Ist das kein Gegner? Ich weiß es nicht. Komm. Ah, na gut. Ich habe keine Chance gegen diese Leute, wenn die besser ausgerüstet sind. Deswegen habe ich jetzt schon einen deutlichen Nachteil. Na, da muss ich wohl wieder farmen. Die haben die schon wieder einen Block abgebaut. Was fällt ihnen ein? Oh, man muss gar nicht sprengen, um die Blöcke unter sich zu bauen. Das ist wieder ein Mate. Okay, ich muss mir das merken. Das sind Mates. Kommt zurecht. Ach ja, das ist doch ganz entspannt hier. Einfach ein bisschen bauen, Minecraft, Spaß haben. Ich ziehe das voll in die Länge, das ist so unnötig. Das ist so unfassbar unnötig, aber ich mache es einfach trotzdem. Okay, jetzt sollte ich aber genug haben für eine bessere Rüstung, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mal ansatzweise genug. Wie komme ich nur auf diese Ideen? Aber ich glaube, wir gewinnen das wirklich. Ich glaube, ich glaub, meine Mates reißen das und ich brauche gar nichts tun. Ich meine, schaut euch das mal an. Wir sind noch richtig gut Oh Gott, ich habe kurz nicht hingeguckt. Dann werde ich von hinten angegriffen. Ah, nein. Ich dachte gerade eben voll easy. Und dann macht er diesen. Ah, oh, Mist, Mist. Jetzt ist auch alles weg, was ich erfarmt habe. Ach, Mensch, Ich wollte gerade hier auf das Board gucken. Und dann sagen, guckt mal, wie viel wir noch sind. Die anderen Teams sind alle weniger. Und die, viele haben keine Betten mehr. Ah, oh, und dann kommt der Typ von hinten. Macht mich einfach weg. Oh, der will mich snipen. Dann snipe ich ihn zurück. Ich habe nicht genug Eisend. Aha, oh, ich habe gar keine Ausrüstung. Ja, er sniped. Bitte lass mich jetzt die Dinger hier einsammeln, danke. So, jetzt habe ich immerhin schon mal einen Bogen als Ausrüstung. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch genug, damit ich zurückschießen kann. Okay, er hat den Bogen wieder ausgepackt. Also mache ich diesen. Sie. Und jetzt snipen wir zurück. Der hat keine Chance. Bam. Und bam. Aua, er hat mich getroffen. Er hat doch eine Chance. Aber wozu habe ich hier die Spitzhacke eigentlich auf der 2? Nein! Ich dachte, ich kann diesen machen. Ah! Ich muss das Bauen noch lernen. Ich war gerade so angespannt. Ich dachte, das wird was. Naja. Niemand benutzt bei uns Team Yellow Charlies Bett. Ach, es gibt mehrere Team Yellows? Warte, war doch Team Yellow. Wir sind doch Team Yellow, oder verstehe ich das gerade falsch? Nein, tötet mich nicht! Ah! Warum kam der gerade? Ich wollte gerade zurückrennen. Aber der Typ hier hat gerade das Bett von einem anderen Team Gelb zerstört. Hä? Oder gibt es wirklich mehrere Team Gelbs, die gegeneinander kämpfen? Und die Farben sind einfach nur ausgegangen. Aber oh, Was soll das denn? Na ja, komm, ich gehe jetzt an eine andere Front. Ich brauche eigentlich. Ich muss eigentlich irgendwo hingehen, wo ein besserer Generator ist, der schneller was abwirft. Oh, ich, ich, ich könnte auch eigentlich einfach von Insel zu Insel gehen. Und die leeren Generatoren abfarben, merke ich gerade. Dann mache ich das jetzt. Dann mache ich das jetzt. Alter, was hat der denn gemacht? Was für ein Boss. Nein, das will ich auch... Ah, jetzt hat er alles bekommen. Ah. Ah, der Team, der Generator ist viel besser. Dann chillen wir bei dem. So, jetzt habe ich endlich genug für eine Eisenrüstung, damit ich nicht wieder ein drei Hit bin für die Gegner. Was mir aber immer noch nicht viel bringt, weil die Gegner ähm, drei Hitten mich nicht nur. Die, ähm, die haben auch noch die Rüstung oder noch bessere. Oh, ich wurde weggemacht. Ich habe einfach keine Chance. Ich habe halt wirklich keine Chance. Gibt es ein Team Weiß? Naja. Ah, Jetzt nehme ich die hier mit. So, haben wir 100. Dann gehe ich noch zum Team nebenan. Und dann holen wir die auch noch mit. Und dann habe ich wieder ein bisschen Eisen. Und kann mir diesmal dann besseres Schwert holen. Ich kriege das hin. So, besseres Schwert holen. Ein paar Blöcke holen. Und auf in die Mitte. Hopp. Das ist Team Gelb. Kriegen wir hin. Hopp, hopp, hopp. Und mein erster Diamant. Oh mein Gott. Meine ersten fünf Diamanten. Okay. Die ersten fünf Diamanten hätte ich eigentlich auch jetzt direkt beim Teamgenerator reinstecken können. Aber ich bin jetzt mit meinem Mate angreifen. Komm. Komm, Bruder, wir machen das jetzt. Wir werden die so fertig machen. Ich meine, er ist die ganze Zeit draußen gewesen. Er wird schon wissen, wo die Gegner sind, glaube ich. Okay. Kriegen das hin? Wir gehen wir jetzt rüber und machen die fertig. Aber wirklich, gibt es ein Team weiß oder warum sind die Blöcke da hinten weiß? Oder werden die Blöcke weiß, wenn das Team ausgeschaltet ist? Okay, ich habe ihn angegriffen und ich gehe weg. Weil der hat mehr, bessere Ausrüstung als ich. Ich habe keine Chance. Ich gehe jetzt einfach nach Hause, gebe die Sachen aus, die wir haben. Und dann können wir weitermachen. Haben wir der Typ gar nicht... Äh, doch, er versucht jetzt doch schon, mich zu snipen. Ich hoffe, meine Blöcke reichen. Oh Gott, nein! Alter, wie schnell ist der denn? Um Am Bridging. Das, das ist doch nicht legit. Der hat gehackt. Der hat halt for real gehackt. Deswegen sind seine Blöcke wahrscheinlich auch weiß. Der hat mich eben ge... What? Ja, okay, wir spielen hier gegen den Hacker. Was sollen wir dann... Wow. Ich dachte eben noch, das äh, Match könnten wir gewinnen. Aber wenn der Gegner ein Hacker ist, dann nicht. Ich gehe zurück zur Lobby. Und dann spielen wir mal eine anständige Runde 1 gegen 1. Beziehungsweise 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1. Weil da geht es um wirklichen Skill. Wo haben wir? Solo, Solo, Solo. Wo ist Solo? Duels, Classic, what? Was ist Classic? Ist Classic ein äh, Solo? Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Bad Wars Classic Solo ist. Deswegen gehe ich da rein. Squads Double Solos. Ach so, doch. Easy, machen wir. Nice. Okay, los geht's. Das erste, was ich mache, ist acht Eisen zusammenfarben, um dann mein Bett einzubauen. Weil wenn das Bett eingebaut ist, dann bin ich schon mal sicher vor den ersten Angreifern. Und ich werde es auch wieder so machen, dass ich mein Bett hier so fake doppelt einbaue. Ich tue so, als ob es dort ist. Also werde ich gleich noch ein bisschen was dazu holen. Oh, ich hoffe, ich werde nicht gerusht. Ja, ich werde nicht gerusht. Gut, wir, wir bauen unser Bett jetzt doppelt ein. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich... Das Bett ist nämlich hier drunter. Ich baue das jetzt so, als wäre es da drunter. So, und jetzt denken die Leute automatisch, oh, das Bett ist da drunter, muss ich mich da durchbauen. Okay, der Gegner hat sich direkt dorthin gebaut. Okay, ah, ich brauche jetzt noch genug für ein Schwert, please. Schwert, please. Okay, ich habe genug für ein Schwert. Nein, warum kaufe ich mir Blöcke? Ich wollte ein Schwert kaufen und keine Blöcke. Jetzt aber, Schwert kaufen. Okay, Schwert gekauft. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht sowas von ab. Ich weiß nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Ich glaube, der Typ ist meine größte Bedrohung. Von da geht's erstmal, erstmal noch keine Bedrohung aus. Ich baue mich zu ihm rüber, wenn er sich da wegbaut. Also jetzt. Los geht's! Und schnell abbauen, schnell abbauen. Er kommt, er kommt. Please! Okay. Er baut sich zu mir rüber, aber ich laufe ihm hinterher. Er baut bei mir ab, fällt aber in die Falle rein und ich mache ihn weg! Er hat keine Chance, er hat keine Chance. Selbst wenn er mich tötet, hat er keine Chance. Selbst wenn er mich tötet. Aber ich töte ihn. Ich habe ihn. Oh yeah. Jetzt das hier wieder abbauen. Es muss perfekt aussehen. So, alles wieder zusammenbauen hier. Ah, er ist in meine Falle getappt. Aber selbst wenn er nicht in meine Falle getappt wäre, hätte ich ihn gehabt. Oh, das ist so gut gelaufen. Das hast du sehr fein gemacht, Antonia. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin nur mal ein Profi. Wisst ihr, Leute? Ich bin ein Profi. So nennt man mich ja. Okay, jetzt hören wir uns hier ein bisschen davon. Und noch ein bisschen davon. Und dann gehen wir wieder zurück nach Hause. Das reicht. Genug Abenteuer für heute. Wir gehen zurück. Du, du, du, du, du. Wir wollen ja nicht übertreiben hier, ne? Okay, jetzt nehmen wir das hier mit. Wir können uns direkt die bessere Rüstung leisten. Wir gehen jetzt zu dem Upgrade-Typen. Können uns da gar nichts leisten. Warte, wie viel kostet mich Acht Smaragd? Oh, ich bräuchte nur noch zwei Smaragd für eine Smaragd-Rüstung. Okay, die zwei Smaragd, die hole ich mir jetzt. Die hole ich mir jetzt Ah nein, da ist jemand er Läuft in die andere Richtung Ich will mir nur die zwei Smaragde holen Okay, please Meine Und jetzt schnell zurück Schnell zurück Okay Ich bin so ein Schisser Ich bin so ein Schisser Aber ich will die Smaragdrüstung Und da muss ich mir Diamonds holen Okay, niemand kommt Einsammeln Smaragdrüstung Ich bin ausgestattet Dann auch diesen hier Und Oh, Blöcke muss ich mir auch noch holen Damit ich mich jetzt zu den Diamonds rüberbauen kann Okay, und wir bauen uns rüber zu den Diamonds. Ich muss schon sagen, mir gefällt meine Teamfarbe nicht so sehr. Und ich, mir gefällt es auch nicht so sehr, wie schlecht ich im Bauen bin. Hier sind immer nur maximal fünf, oder? Ja, fünf. Schade. Aber egal, von den fünf hole ich mir erstmal einen besseren Generator. Ein besserer Generator hilft mir, falls ich sterben sollte. Das wird jetzt richtig gut. Die Gegner bekämpfen sich gegenseitig. Wir sind beschäftigt. Ich grab mir jetzt einen besseren Teamgenerator. Grab mir jetzt auch einen Bogen. Pfeile noch nicht, aber egal. Dann gehe ich einmal in mein Inventar rein. Welche Taste ist Inventar? Das ist Inventar. Wird das raus, so raus, so raus? Nee, machen wir das so. Kommen die zu mir? Nee, die gehen wieder zueinander rüber. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, wenn sich meine Gegner hassen. Okay. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier rüber. Grab mir das Zeug von seinem Generator, weil da wird jetzt eine Menge liegen. Perfekt. Kauf mir direkt ein paar Blöcke. Ein paar Pfeile. Vielleicht ein paar Ballons. Okay. Und ich hoffe, die Ballons retten mich jetzt. Falls ich runterfallen sollte. Was kann ich mir jetzt eigentlich mit so viel Eisen holen? Bringt mir das jetzt noch irgendwas? Feuerbälle. Okay, ich habe jetzt zwei Feuerbälle. Vielleicht bringen die mir was. Ich gehe auf jeden Fall wieder Diamanten holen. Und dann gehe ich, glaube ich, zu... Ja, zu Rang brauche ich gar nicht rüber. Team Pink? Ist bei Team Pink... Nee, bei Team Pink ist niemand sehr gut. Ich hatte gerade kurz Schiss. Kurz bisschen Kacke in die Hose gehabt. Jojojo. Jo, jo. Okay. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Er Schutz geholt, damit er mich nicht töten kann. Blöcke geholt. Und rüberbauen. Nein! Oh Gott! Oh! So spät reagiert. Holt mich hoch, Leute. Holt mich hoch, Leute. Ich hoffe, die ploppen nicht. Ich hoffe, die ploppen nicht. Okay, Bogen ist auf Vollspann. Ähm, wie mache ich? Nein! Was? was? Was? Was? Nein, wie konnte das so schief gehen? Der hat mich gerade so fertig gemacht. Oh Gott. Hä, was ist mit meiner Armor? Hatte ich nicht smaragd amor Und oh, behält man die nicht? Oh oh. Okay, ich muss da nochmal rüber. Oh, ich habe so schlecht gespielt. Ich werde wahrscheinlich niemals ein bedwars Spieler werden. Ich glaube, Skywars wäre auch eher mein Spielmodus. Ein Spiel, bei dem das Kampfsystem halt ein bisschen besser funktioniert als das hier. Und dann halt ohne Betten. Einfach random Spawns und Loot. Das hätte ich gerne. Dann gäbe es nämlich nicht das Farming und nicht das Verteidigen. Kommt da rüber? Nee, dann gehe ich jetzt woanders lang. Der Typ war mir zu hart. Hab keine Chance gegen den. Sehe ich ein. Also gehe ich jetzt hier hin und sage zu euch: Ey, Brody, ein paar hiervon, please. Der kommt auch nicht zu mir. Sehr gut. Dann gehen wir wieder in die Mitte. Jetzt wird die Mitte erobert. Hey, warum kann der rückwärts schneller laufen als ich vorwärts? Ist das schon wieder ein Hacker? Alter, was ist das? Hä? Gibt es einen Trick, um rückwärts schneller zu laufen als vorwärts? Vor allem, weil der dann auch noch gebo hat. Oder war das... Hä? Hatte der Trank in oder war der Hacker? Gibt es dafür Tränke? Könnt ihr mir das verraten, please? Es bringt gar nichts, in der Mitte zu kämpfen, solange man es nicht schafft, deren Betten abzubauen. Also eigentlich ist die beste Strategie hier wirklich einfach zu farmen, bis man das krasseste OP-Equip hat und dann auszusitzen, bis halt die Betten alle destroyed werden. Und wenn die Betten destroyed sind, ähm, dann muss man ist man halt der mit der krassesten Ausrüstung. Ich hab mich... Ah ja, okay, lass es sein. Ich hab's gemerkt, du bist schneller als ich. Du kannst Bowspammen. Warum ist er schneller als ich? Der kann doch nicht einfach schneller sein. Gibt es ein Kid, das einen schneller macht? Er geht jetzt rüber zum Nine-Bett, oder? Naja, er geht mich jetzt angreifen. Aber er kriegt mich eh nicht, weil ich habe da so eine Falle gestellt. Also was heißt eine Falle gestellt? Er wird erstmal... Ah, oh, er hat TNT, na gut. Vergesst es. Er baut eh an der falschen Stelle ab, wenn er abbauen sollte. Ich mach dich fertig, du wirst jetzt sterben. Wenn ich jetzt sterbe, spawn ich wieder und dann mache ich dich tot. Weil irgendwann bist du tot, Bro. Ja, bau dich hoch. Ah, jetzt macht er diesen. Alter, der gibt mir Hits. Ich hoffe, ich habe ihm noch einen weiteren Hit gegeben. Während er... Wo ist er? Er versucht jetzt abzubauen, aber schon wieder an der falschen Stelle, ich wette. Oh, Digga, der hat mich direkt runtergeklatscht. Das war schlecht von mir. Okay, jetzt habe ich verloren. Das war jetzt mein Ende. Jetzt habe ich dadurch verloren. Es sei denn, er versucht es gar nicht erst. Hä? Ist der dumm oder hat er einfach nur Spaß? Ich meine, er hat eine bessere Rüstung als ich. Er hat ein besseres Schwert als ich. Er hat irgendwelche Hexintos, die ihn schneller machen. Wahrscheinlich hat er auch noch einen Autoklicker an, dass er mich schneller hitten kann. Und er hat keine Lust darauf, mein Bett abzubauen. Oder wie? Er hat mein Bett fast... Hä? Der Typ hat einfach Spaß daran. Ja, ich wünschte, Knockback würde besser funktionieren in dem Spiel. Wenn ein Knockback besser funktionieren würde, dann hätte ich jetzt in der Situation natürlich am Anfang versucht, ihn runterzuhauen. Aber daraus wird er ja nie etwas. Er ist runtergefallen. Er ist nicht wirklich runtergefallen, oder? Nach all dem. Achso. Na gut. Na gut. Damit, damit hat er jetzt gewonnen. GG. GG. Und er hat mich. Mein Bett ist weg und ich bin tot. Nein, ich durfte noch einmal respawnen. Na gut, du hast mich. Komm runter, komm runter, komm runter. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Er hat gerade noch was im Chat schreiben wollen. <lacht>